Hast du schon ungefähr einen Plan? wir regruppieren jetzt erstmal Sichtaufklärung wäre gut, was haben wir denn da? Aber wir haben keine Sicht auf die Stadt von hier oben, oder? Ja. Ich glaubst, irgendwas. Äh, was, wir, was wir könnten doch. Wo? Ich weiß nicht, wie das mit den Bäumen ja, das hier aussieht. Pass auf und nicht, dass noch hier einer oben ja. liegt. Ich sagen, es ist klar, aber. Oh, die Sicht oh. könnte glaube ich gut sein. Ja. Danny, gehört? Ne, habe ich nicht. Ich würde jetzt das Ganze mal als Clear bezeichnen. Ja, ja, ich glaube <lacht> auch, dass es Clear ist mittlerweile. Ich glaube auch, dass es Clear ist mittlerweile. Ich schaue dann, dass ich meine Leute mal als Sicherung bewege. Ja, die können hauptsächlich äh, Sichtaufklärung Richtung Südwesten auf die Ortschaft machen, dass sie einen Überblick kriegen. Hey everyone, <laughs> I need you guys to pull security. I need someone looking south, someone looking west. Do you need the medic? No, Bernie needs the medic. Ah, okay. Let's yeah. go and uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, see. Manage Bernie, what did you get? But I'm going to right now. I understand. I can get uh, down. JTAG? Yeah? See you see the marker Heli? Ja. Und zwei, äh, und ein äh, bisschen rechts davon, äh, eine ganze Kasernenanlage. Ja, äh, mach mal bitte. Ja, ja, du siehst den Marker Heli. Jawohl. Und die Kasernenanlage. Ja. ja. Bitte geh mit auf die 50 drauf und mach ja. Artillerie-Strikes HE ja, großzügig auf ja, diese beiden Ziele. Die ah, das ist alles nur militärisch, da kann alles platt gemacht werden bei der Kaserne. Ich bin in charge von der Artillerie, ok. Verstehung dir Feuer, ich denke, es fliegt über dich. Ich bin 40 aus 50, ja. Mitgehört, der Hubschrauber, der äh, nach Nordwesten abläuft? Den habe ich mitbekommen, ja. Oh ja, ich sehe ihn. Okay <lacht> Gottlieb, da mach du mit Kass <lacht> den Heli, da mach ich das mit der Artillerie. Ja, ich hab jetzt gerade schon gesagt, wir sind auf die ja, ja. nein, nein, aber... Ja, <lacht> okay, Berlin, du bekommst jetzt einen Liter Blut. Äh, sonst bist du ja. eigentlich fit. Radiocheck. Okay, danke. Check. Wieso du mich auf der 50? Nee, komm, wir können zurück auf die 45. Ähm, nordwestlich von der Stadt. Info-Astrik, äh, Richtung Norden. Helikopter abgehoben, in der, der Mi-8. Hast du da. North kannst north du die sehen? Like hit, ich bin auf dem. Samus äh, Höhe gewinnen. Das Deswegen. Ich komme hier schon ja. wieder. ist über, über der. über der Regelfahr. Digga, ich beeil mich hier! Ja. Geht ihr bitte runter von der 50 mit Kass. Äh, Power? Ja. Uh, Paul? ja. ja. OBZ von Lead. Ich ja. Duschka von den Gegnern benutzen. Ja. Stimmt. Red, crashed. Ja. Call a ja. Hört. OPZ-Feiermischen Artillerie, Marker T1, 4 Rounds, HE, großer Spread. Hast du die m 8 gekauft? T1, richtig? T1 ist nicht richtig, Marker T2, 4 Rounds, großer Spread beim Helipad abgeschossen oder ob sie gecrashed ist ich wurde Auftrag aus. Ausführen. Ausführen. Oh. Meldung, wenn bereit, für nächste Fire Mission. Positiv. Negativ ist so free, okay, uh, what's the starting Max, kannst uh, du dich mit Matze kurz schließen und ja, so, so den Südosten habe ich gehalten. mal weiter über äh, Wiederholen. Es wurde äh, Artillerie auf die Helikopter. 30 Sekunden bis Einschlag bei H2. Artillerie, zweite Fire Mission. Zehn Rounds, High explosive T1, großer Spread. Den ganzen umzäunten Bereich einäschern. Ist nur militärisches Ziel, keine Zivilisten. Kommen. Positiv. Ich habe Auftrag geben. Alpha, Bravo von Lead. Uh, Alpha Bravo hört Bitte mal bei mir sammeln Ihr erkennt mich an der Antenne am Buckel yeah, you think I can hear you. Das komplette oh, okay. Team oder nur Lead? Nur die Führungskräfte okay, Alles ist Ja, sieh das? look at that. There should be a mortar of 3 BTRs und 2 trucks. Okay. okay, also ihr so, seht gerade, dass der Artillerie auf dem Heli einschlägt. Als nächstes schlägt Artillerie bei der Kaserne weiter rechts ein mit den Hangar Zelten. Um, wir könnten freie Fläche mit Rauch machen, aber erst wenn sie liegt, nicht, dass wir dann in accidentally HE reinlaufen. Ansonsten sehe ich keinen schönen Approach. Wollt ihr irgendwas von hier noch vorher ausgeschaltet haben? Das glaube ich ist ein bisschen weit weg. Wir haben keinen Macht oder ähnliches. Ich meinte mit Arti oder so. Den auf Fuhrpark, aber in, da in der Ortschaft möchte ich ungern irgendwelche Gebäude einäschern. Ah, ja, was ist mit dem T72 auf 2,1 sachen Das checkt. Ja. Ah, du hörst mit JTEC, ja, das macht die A10, die treffen wir mit der Artillerie wahrscheinlich nicht punktgenau. Okay. Aber das ist Fairpoint. das machen wir noch bevor wir runtergehen. Aber ja, wir gehen da runter. Ja. ja, wir müssen da runter, es bleibt ja, uns nichts übrig. Haben wir die Raketenartillerie JTEC, hast du die schon gesehen? Die ja, haben wir gesehen, ja. Die ist noch aktiv? Die Raketenartillerie ist noch aktiv. Um, dann haben wir noch ein T-72 oh, okay. auf 283, besser gesagt 2T-72. Ja. Okay. Ist der ja. schon markiert? Ja, hm. nicht markiert, aber okay. ist markiert oder da? Rechts neben der Kaserne ist er eingeführt. Er sollte gekommen. markiert sein. Okay. Also die Raketenartillerie haben wir als Primärziel gekriegt, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Die Raketenartillerie yeah. ist... Uh 252 ja, in der Mitte der Stadt, die wurde noch nicht, markiert. Ja, 252. 5 3 hört. 5 Schussatillers stehen noch zur Verfügung. Ja, so also verstanden. Wie viel Rauch? Well, I think we have two really capable AT-Guys <lacht> Ich sehe sie nicht wirklich, die Raketenartillerie. <lacht> <lacht> ist in diesen Grabenstellungen mit Okay, bei weißen Mauern direkt daneben. Es ist der Sollte noch zur Verfügung stehen, wenn so, diesmal funktioniert und die Leute nicht so blöd sind und hier Once those are cleared, we're gonna go down and basically Helps. clear the city also. Okay. So, Bravo. Wie viel hast du? Du bist wieder auf deiner vollen Mannstärke. ich. Ich ich kümmere mich mal um die zwei Panzer im Westen bei den. Okay. So, Machen noch einmal hier so einen schönen Slice. Positiv ist Okay. So overall I count 37 10 VTRs, 3 MLRs and 2 sub So if they get another battalion of armored vehicles, we might call it equal. We never get armored sub-subs. Okay. <laughs> Alles klar, <laughs> okay. Okay. okay. Also, ich werde wahrscheinlich <laughs> die Sektor Blau geben, <laughs> grünem Linie ist Trennlinie zwischen euch und Bravo. Äh, euch und Alpha. Okay. Und dann werde ich dann äh, Rauch vorbereiten lassen. OPZ von Infanterie. Ja, was ist? Rot, oh, Rot-Alpha Rot okay. oder? Vorwärts. Oh, ah, mit Rauch vorbereiten, Ziel folgt. Okay, ja, ich bin kurz Ja. Uh, FTL ist offline für eine Minute. Ich kann dir ammo if you need it. How much you got? I got 6, I can give you one. Hi, wo ist das? Actually, I got 7, sorry. Yeah, I might take one Yeah, I'm giving you one, here you Wenn ich kurz die Karte aufmache, Hier, wir haben ein bisschen die OPZ von Infanterie. I can try and keep the BTR. Ja. Reine Information, ähm, Waldschneise T5 soll später einen Rauch kriegen, die Flächen T3 und T4 dann später jeweils drei Rauch noch nicht durchführen, rein informativ. Positiv. Ich wie sieht's aus mit den Panzern da unten bei der Kaserne? Ich schau grad, was der damit muss wo ich den lassen. Look, das heißt, äh, ich glaube, von Norden äh, ist das. Ja? Ist Alpha Lead wieder da? Ja. Ja, so. Ähm, ich werde die freie Fläche und die Schneise, die mit dem Markern T3, T4, T5 ist, einrauchen lassen. Wir marschieren aber erst, wenn der Rauch wirklich liegt oder sich ausbreitet. Nicht, dass der HE kommt. Okay. Und dann wäre die grüne Linie ähm, die Sektortrennlinie zwischen euch und Bravo. Ihr hättet rechter Hand, rot Bereich mhm. und Bravo hätte linke Hand, blau schraffierter Bereich. Ähm, Fragen soweit. Nee. nee. Gut, dann gib deinen Leuten bitte Bescheid und meld mir, wenn Marschbereit vor der Herkestell ist. Ist das was, wenn ich die Laser... Nee, ich Lace hab meinen Leuten kurz zwei Minuten vorbereitet. Okay, dann kurz sich vorbereiten können. Ja. ja. Ich hab nämlich schon mal gefeiert. BZ von Infanterie. Von, von der Stadt. Ja. Die zwei Tanks, Tanks, Tanks waren 70. Bühne, ja. Hört? Ja. Vorwarnung, Smokefire Mission, wahrscheinlich in oh, zwei Minuten. Positiv. Okay, die, uh, die Bombe würde ich gern für was up. Aufheben. Ja, die haben leider die an der Seite und oben auch be smoke artillery, once the smoke is set, we're ich gonna push down, me we are responsible come for the northern part down. of the city, everything that's uh, like the red area, basically. So, yeah, we are tasked yeah. with yes, taking all the helo landing and all that bunker shit down there, that's gonna be our responsibility. Any questions? Kannst du damit auch multiple Ziele angreifen? Ist das möglich? in einer kurzen Zeit? Alex. OPZ von Infanterie. ist es ziemlich gefährlich. Nachfolgend zur Rauchfeiermission soll umgerüstet werden, dann auf HE. Das wäre dann der Marker T6 und die letzten verbliebenen Rounds gehen, gehen da dann drauf. Aber nur zur Vorbereitung. So, um positiv habe ich schon. Werde ich mal den ersten T72 markieren. Anflug von Nord, ja. äh, Rausflug ja, dann, dann, dann nach Frankloch. Osten, wenn ja. möglich. mache ich. Um, do we know what they have on the helicopter pad? Yo, yeah, what for sake. Um the helicopter pad there was a pine sta the stationed station there by the blue up. Guzman, please we've be counted be all of the BTRs we've Laser been. There, like is 10 Alpha Bravo, werdet ihr so weit, dass der rauch kommen kann? Alpha. Yeah, those 11 are there yeah be I'm asking if you counted so the whole fucking point because I might see new ones. Which ones? Uh, bearing two, three, one? Bearing oh, 231. 230 yeah. altitude. Those are counted, I think. Yeah, they yeah, Like the left, the left the of the. the cast in Anflug. Kass inbound! Okay, listen up, guys. As soon as the snow is gonna deploy, you're gonna push down basically west. I wanna get into that nice little group of trees before we assault the <laughs> city. There will <laughs> be no uh, building clearing. <laughs> I think just if we need to occupy a uh, building to get a better firing solution on uh, guys or if there are enemies inside, then we're gonna clear buildings, but otherwise not. Is that better? Can I get the smoke or destroy an enemy Remember how many that is in your name, so we can't get out of here. You see, it's been found. It's a really big road to the people. Yeah, yeah, but it needs to be better. I don't want to walk before he doesn't start to alles klar, jetzt Bravo ist die Okay, OPZ okay. von Lead. Smokefire Mission durchführen, Erinnerung: T5, eine, T3 und T4, jeweils drei, kommen. Positiv, wird durchgeführt, 30 Sekunden. Wir gehen Richtung Süden den Compound raus und machen uns ab Alpha, Bravo von Lead. Löffel. Löffel. Löffel. Zirka 30 Sekunden sollte der Rauch aufgehen. Dann selbstständig aufmarsch. Ja, okay, das sind die Tür Targets. Rauch, stand! Jungs, stehen im Türen. Krise, Clear for second uh, gun run. Over oh, for second approach. Entschuldigung. Rauch, stehen im Türen, sind alle da? Nee, der nicht fehlt. Ja, egal wir nicht. rücken schon mal Richtung ja, was das ja. Ja. Slash. Nicht der auf schön! Splash, Hit, gut gemacht. NS2 Destroy, Bravo bewegt wie sich Richtung Süden und ist auf dem Fahrmasch. Hattet ihr schon Rauch gesehen? Ja, negativ, aber ich dachte wir sollten schon vorgehen bevor der Rauch kommt. Es könnte sein, dass HEs runterkommt. Bitte außerhalb der Reichweite von HE's bleiben. 125, Positiv, wir sind ja noch kurz 400 Meter weg von der Watte. Okay, Alpha bewegt sich da auch. Okay, liegt. Go, go, go, go. OPZ von Lead. OPZ von Lead. Watch your spacing and ich bin up. hier. Kann ich da oben spinnen? Fire Mission, High Explosives, verbliebene 5 Rounds, Ziel. P6 Straßensperre auf Straße außer Bordschaft kommen. Positiv ja, wird. Wäre es nicht besser für mich, dass ich oben stehen bleib? Ähm. Oh, nee, allein. wir können nicht alleine oben bleiben, wenn was dagegen kommt. Sind wir einfach zu exponiert. Aber ja, es wird für dich ein bisschen kniffliger unten. Gut, ich, ich habe den Befehl bekommen, dass ich mit die Stadt in die Stadt eingreife, weil wir alleine nicht oben bleiben können. Also wird es ein bisschen schwieriger für mich, Targets zu lasern. Alpha, Bravo von Lead Verstanden Alpha von Lead Alpha Alpha, Bravo, Lead wird sich tendenziell eher bei Bravo aufhalten, aber zwischen den beiden Elementen kommen Alpha, Copies. Bravo, Verstanden Zusatzinformation: Einschläge im Süden waren gerade Fire Mission auf die Straßensperre mit verbliebener HE-Artilleriemunition. Verstanden. Frau, verstanden. Verstanden. Bernhard Map geupdatet: Wir haben eine ZSU vor uns, unter uns. Okay Doc, lass mich mal kurz gucken. ZSU. In der Ortschaft. Äh, z ZU sehe ich, ja. Alpha von Lied. Alpha. Eurem Mar Arschrichtung eher rechte Hand neuer ZU Marker. dies Priorität in eurem Sektor. Verstanden. In diesem genau. großen lila Kreis. Check. Das ist wahrscheinlich das, was ja. uns gerade Mach mal. Wegmachen, Zeit machen. Wegplatz 4. Leer. Hey, nice. nice. Gottlieb. Verstanden. Wenn der nichts mehr zu tun hätte, ja. bei T6 <lacht> gäbe es bestimmt noch Reste aufzuräumen. <lacht> wenn er noch Reste direkt. findet, soll er sich um die kümmern und dann alle Marker löschen, wenn er es bestätigen kann. Verstanden. Neue Fire Mission für dich, mhm. auf der Karte T6, kannst du mal gucken, ob du da was aufräumen kannst. Nein, Ähm Gottlieb, die Raketenartillerie, ist die in Sektor blau oder in Sektor rot? Keine Friendlies bei Marker T6, nein. Gottlieb, kommst du mit? Ja. Ich muss immer wieder auf den Map schauen um zu checken, was er den Anflugwinkel mehr nutzt. Weißt du ob die Raketenartillerie eher in Sektor Rot oder in Sektor Blau ist? Die Raketenartillerie ist im roten Sektor, der wurde aber gelöscht. Ich also. Okay.